Die Tragestellungen in meinem Kopf sind einfach ein bisschen. Ich denke lieber in meinem eigenen Fluss. Und Wenn ich dann so schwätze, dann muss ich mich anpassen in einer Erwartungshaltung. Weil ich ja dann denke so. dass ich sonst gar niemand versteht, von was ich rede. <lacht> und ich denke, was redet denn da für Aber eben, wenn man natürlich zu einem bestimmten Thema etwas sagen ist das schon noch wichtig, <lacht> dass man so ein bisschen, mh, den Faden behalten Eben... Ich würde gerne bis zu der Christina von dreien sagen, und zwar haben wir jetzt mehrere Leute von ihr erzählt und dann gefunden, ich mir mal etwas von ihr anschauen und was ich zu ihr meine und so. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir also ein Video von ihr angeschaut. Und ja, ich bin grundsätzlich erfreut, dass dass sie mit uns. Und dass sie jemand ist, der zum einen scheinbar die nötige Aufmerksamkeit bekommt und andererseits eben auch aufrichtig ist und die Wahrheit. Es gibt einfach einen Punkt, den ich an der Organisation, wie, wie es so um sie läuft, nicht gut finde. Und zwar natürlich das mit dem Geld, ist ja klar. Ähm, weil ich denke, das ist vor allem in diesem Bereich, wenn man in diesem Bereich aktiv ist, ist das ein Ogo, no ähm, Die Möglichkeit, jemand, jemandem zu begegnen, weil das, das sind ja natürliche Flüsse, wie sich Menschen begegnen. Und da darf man nicht mit Geld ähm, eine Regulierung bringen Das ist nicht gut. Weil sie wird dann nicht mehr den Leuten begegnen, die sie eigentlich natürlicherweise begegnet wäre. Und ich hoffe, dass sie das noch ändert. Weil das kann ich wirklich nicht unterstützen. Dass grundsätzlich probiert wird, Geld zu generieren, ist legitim. Weil das Geld soll ja auch zu den Menschen fließen, die, wie gesagt, aufrichtig und ehrlich sind. Also, dort habe ich nichts aussetzen Man kann sich vielleicht einfach sich überlegen, wie, oder ich meine mit den Büchern, wieder schon Geld generiert. Und es gibt ja andere ähm, äh, Methoden das machen. Aber die Begegnung mit ihr, denke ich, sollte unengeldlich sein. Ähm, wegen einer Aussage, also was sie so gesagt hat, ist, wie gesagt, sehr aufrichtig und ehrlich. Und auch wahr. An einem Punkt bin ich verschrocken, weil sie gesagt hat, dass man sich nicht erklären muss. Und irgendwann hat mir mal eine Kollegin gesagt, du musst dich gar nicht immer erklären. Und das stimmt. Wir können nur schon, wenn wir irgendwo Ja sagen. Oder wenn wir irgendwas zu was Nein sagen, dann können wir einfach Ja oder Nein sagen. Und es gibt nirgends irgendwo ein Gesetz oder sonst irgendwas, was besagt, dass wir unseren Entscheid erklären müssen. Das gibt es gar nicht. Eben, also man muss sich nicht erklären. Das sehe ich halt einfach anders, weil das Problem, das wir haben in der Welt, ist nicht, dass sich die Menschen zu sehr rechtfertigen. sondern eher umgekehrt. Und aus meiner Sicht ist es ein wichtiger Bestandteil der Liebe, die Verantwortung zu tragen und sich eben zu erklären. Das ist die Verantwortung, die die Liebe mit sich bringt. Man muss einfach unterscheiden zwischen dieser Verantwortung und eine Art Nötigung, das ständig zu machen, äh, weil ja. Äh, das kann ja kein Uhrzustand sein. Oder? Aber in regelmäßigen Abständen besteht die Pflicht, sich zu erklären. Und ähm, in der Liebe ist das ein ganz tiefer innerer Wunsch, ähm, das zu machen, darum konnte ich nicht ganz äh, einig mit ihren an diesem Punkt. Und sie sagt ja, dass wenn man die Welt will ändern, muss man die Welt auf den Kopf stellen. Und man kann die Welt nur auf den Kopf stellen, wenn man sich selber auf den Kopf stellt. Finde ich auch eine sehr treffende Aussage. Ähm, ich denke, wir dürfen uns hier selber einfach nie ausschließen Ja. Weil für jemanden, der sich in der Liebe bewegt, ist ein Umdenken auch keine Qual, sondern etwas Schönes. Ähm, es ist ja eine schöne Sache, die Liebe immer wieder von der anderen Seite zu sehen. Also spricht das nicht dagegen, das auch selber zu machen. Selbst wenn man schon in, in, in der Liebe lebt. Ja. Sonst ich habe ich nicht viel zu sagen zu ihr. Ähm, ich kenne sie ja nicht persönlich, wie gesagt. Und... <lacht> <lacht> Die Flasche, die auf dem Tisch stoßen, eine komische Knall gemacht. Vielleicht, ähm ja, ist sie ja doch so bei mir. Und hat gerade zugelassen. Also, ich danke euch auf jeden Fall ähm, für die Aufmerksamkeit. Und bis bald.